Moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ähm, ich wollte heute mal ein kleines Info-Video machen für die Leute, die sich noch ähm, für den Server von uns bewerben wollten. Der ist ja jetzt momentan noch im Aufbau und wir haben jetzt eine Website erstellt, also eine neue. Die ist zwar auch noch im Aufbau, aber... Man kann sich auf jeden Fall hier schon bewerben und es geht auf jeden Fall um einiges leichter. Also, ihr habt auf jeden Fall hier Home, News, Über uns äh, und Bewerbungen. Wenn ihr auf Bewerbungen klickt, habt ihr hier ein kleines Infovideo, was vom lieben Kimon, also um, um unserem Hoster und Mitowner, äh, erstellt wurde. Anschließend könnt ihr euch hier für die verschiedenen äh, Bereiche äh, bewerben. Supporter, Bilder und Developer sind noch gesucht und hier sind die einzelnen Formulare. Also einmal für Bewerbung zum Supporter und hier ist eine Bewerbung zum Bilder und noch zum Developer. Also ihr müsst es einfach nur ausfüllen und anschließend einfach auf Absenden drücken. Ja, Ich hoffe ihr habt verstanden wie es geht. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne nochmal Fragen stellen in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.